Jäger, es gibt nichts schöneres, als eine halbe Stunde gefühlt, über alles mögliche zu reden und es dann hochladen. Und dann merkt man, der erstmal das Mikrofon nicht aufgenommen hat. Also falls ich von was grad, das gerade für eine Premiere gerade war. Das war gerade das Video, das keinen Ton hatte. Perfekt. Ähm... In diesem Video wollte ich einfach nur kurz, einfach nur kurz, einfach nur kurz Bescheid geben, dass ich jetzt einen neuen Discord habe. Nach zwei Monaten Discord Pause, nachdem Jonas und Steffen meinen Discord gegrieft haben. Und ich dachte, ich keinen Nerven mehr, hatte, einen neuen Discord aufzubauen. Habe ich es jetzt irgendwie geschafft, doch jetzt einen Server aufzubauen? Link in der Beschreibung, einfach dsc.gg/slash donnyy. Nein! dsc.gg/slash -dsc Elite jetzt. Mal. Ähm, ja. That's it. Der ist noch nicht ganz, ganz fertig, aber der ist okay fertig. Ähm, ja, könnt ihr drauf joinen, falls ihr nichts verpassen wollt. Ich muss echt mal ein Video hochladen über wie viele Kanäle ich habe. Ich habe allein fünf YouTube-Kanäle. Fünf. Eigentlich vier, aber der eine zählt dann auch noch mit. Äh. Also ja, ist lustig. Ähm, Thema Podcast noch. Literally heute vor zwei Monaten haben wir die erste Folge aufgenommen. Und warum jetzt seitdem nur... Eine Folge online kam, liegt halt daran, dass ich halt, wie es aussieht, immer noch mein Mikrofon nicht habe, weil ich habe ein Mikrofon da, mein Kabel fehlt noch, was gerade bei René ist. Ähm. Perfekt. Und entweder hatte ich keinen Set oder hatte er keine Zeit oder ich hatte kein Mikrofonkabel dabei. Oder wir dachten, wir hätten Zeit, hätten es dann aufgenommen, aber dann hatten wir keine Zeit mehr aufzunehmen. Dann Tag wir dann eh wieder rum, also mh. Ja, passiert manchmal, diese Woche kommt auch keine Folge mehr, weil diese Woche, Doren schon am so im Sonntag, am Sonntag schon weg ist und wir treffen uns am nächsten Dienstag, machen da Musik wieder zusammen und äh, ja, können wir mal abchecken, wir wollen da echt durchziehen, wir haben jetzt auch schon einen YouTube-Account gemacht, da ist auch die Therapiestunde, da kommt der Podcast in Videoform raus und wir haben den Podcast auch noch auf TikTok, da kommen so Clips online, aber wir haben noch gerade keine Clips, weil wir noch gerade keine visuellen Folgen haben. Ja, ja, ja, genau. Das ist es. Ähm, ja. Ansonsten, habe ich noch was zu erzählen? Nein, ich habe jetzt ein neues Handy. Nach langer Zeit. Mein altes war jetzt ja gefühl, das war gefühlt am auseinanderfallen. Und ich muss sagen, ich, ich finde die Farbe mit dem Case so cute, alter. Das sieht so nice aus. Ähm, ja, und jetzt gerade, warum ich auch gerade nicht streame, weil ich gerade, ich streame gerade nur mit dem Mikrofon und ähm, ist gerade ein bisschen eine Pause, ich bin gerade echt nicht wirklich motiviert, also ich streame kaum, ich äh, zocke auch kaum. Ich habe einfach nur im b discord und chill meine Eier und äh, ja, aber es sind ein paar Sachen geplant. Die Tage, zum Beispiel diesen Sonntag bin ich auf einem Kurzfilmdreher, da kommt auch ein Vlog dazu, irgendwann mal. Leute. <lacht> und ähm, Ja, nächste Woche bin ich halt auf Musik gedreht. drehen ähm, wenn ich glaube Instagram Stories kommen Maybe auch ein paar Bilder auf Instagram, ich weiß nicht Aber ja, es durch ich gerade auch gerade, wie gesagt, selten Weil ich gerade kein Mikrofon habe Und auch gerade nicht wirklich gerade zocke Sagen Pause, ich mache mach gerade, ich mach gerade draußen Da war mit Freunden gerade, einfach mehr Mehr Sachen, deswegen Ja Nehme echt viel vor Auf jeden Fall, die Zeit oder die Motivation Deswegen, sorry ähm. Ja. Das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Boop, boop, boop. Deswegen kommen auch gerade keine TikTok-Clips oder sowas, weil ich stream auch nicht. Ähm. Aber ja, die Tage kommt was, auch auf anderen, auch bei anderen Kanälen auch, also nicht meinen Kanälen, sondern bei anderen Leuten. Ähm, wurde, auf, wurde auf eine Art Talkshow eingeladen. Ähm von einem, kann man Kollegen sagen, I guess, keine Ahnung, äh, ja, und jetzt bin ich auf kurz vor Dreh, ich bin auch unter anderem Schauspieler, wir machen so eine Art Stranger Things Hommage, wird, glaube ich, sehr sehr geil, auch sehr professionell, wird echt lustig, ähm, und äh, ja, da freue ich mich drauf, ich hoffe ihr freut euch auch drauf, ich schneide jetzt übrigens auch jetzt mit Da Vinci Resolve, hier mit Premiere. Deswegen dauert es auch noch Karten. Ich glaube, die Qualität wird ein bisschen als abkacken, weil ich jetzt mit meinem anderen Programm arbeite. Aber Doran hilft mir noch ein bisschen aus, deswegen alles passt. Gut. Ähm, ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich lade wieder hoch, weil ich in 30 Minuten den Zug erwischen muss. PS.